Ich stehe mit Gottfried Küssl, einem ganz, ganz bösen Mann, wenn es nach den Maskenmedien und der Antifa geht. Aber meine Aufgabe als Journalist mit Gewissen oder eigentlich eines jedes Journalisten ist es ja, mit allen zu sprechen. Und jetzt möchte ich mal kurz anfangen mit Baden. Da gibt es ja das Gerücht, dass du mit deiner Gruppe da anwesend gewesen wärst. Das stimmte soweit auch. Aber dass es deinen 140er Verstoß gegeben hätte. Also den Paragrafen weiß ich noch nicht genau. Da wisst ihr alle mehr. Tatsache ist, ich war mit vier Bekannten in Baden tatsächlich bei der Kundgebung, um uns das anzusehen weil wir auch bei unseren eigenen Veranstaltungen immer Unterstützung aus Baden bekommen haben, sind in Baden gewesen, sind dort ganz normal hingegangen. Es gibt tatsächlich von mir ein Foto mit einem Polizeioffizier, das ist deshalb, weil ich, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, ich immer sofort mit dem für mich erreichbar höchst anwesenden Behördenvertreter das Gespräch suche und zwar deshalb, weil ich einen Antikörpertest habe, der Antikörpertest rechtlich gesehen macht mich immun, sprich ich kann das sogenannte böse Virus weder verbreiten noch selber bekommen, daher bin ich auch noch Paragraph 1 des Maßnahmengesetzes nicht Norm unterworfen. das heißt die Verordnungen treffen aus diesem Grund auf mich nicht zu und das kläre ich mit diesen, mit diesen Personen dann eben ab, das war auch in Baden so gewesen, der hat also dann gesagt, gut ist alles klar, er versteht es, habe ihm meinen Ausweis gegeben, weil wir wollen ja die, die Amtshandlung dann nicht komplizieren. Und er hat dann noch vermeint, ja, falls irgendwas mit der Behörde sein sollte, soll ich auf ihn verweisen und dass er das bereits abgeschlossen hat. Dann sind wir bei der Veranstaltung gewesen, zu fünft, also vier Begleiter und ich, haben uns die angeschaut. Die war, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen unterbesucht, unterrepräsentiert. Das machte mehr den Eindruck einer Polizeiveranstaltung. Die waren sicherlich in der fünf- bis sechsfachen Überzahlung. So wie gestern hier. So wie, wie ich gehört habe gestern hier. Und das war es im Großen und Ganzen. Wir haben uns die, wir waren circa eine Stunde dort und dann sind wir gegangen. Von irgendwelchen, nach den Paragraph 140, meinen Dafürhalten noch, ist es sogar Verbotsgesetz 3G, unter Umständen, zumindest ist es damit bedroht, wäre das ja ein Verbrechen gewesen und das ist von keinem jener Personen, die in meiner Nähe waren, die mit denen ich dorthin gekommen bin, die so genannt, die in den Medien als meine Begleiter bezeichnet worden sind, irgend nur die geringste die geringste Form einer politischen Äußerung, gleich in welche Richtung getroffen worden. Daher sind all diese Behauptungen, die seitens von der APA, auf die sich der ORF bzw. auch der Standard bezieht, erstunken, erlogen, erfunden. Und da sie das verbreiten in größerem Stil, machen sich auch das Standard, auch äh, die APA und natürlich auch äh, der ORF, der das verbreitet hat, des Verbrechens der Verleumdung schuldig, des Verbrechens deshalb, weil sie Personen, die genau definiert sind, nämlich meine Begleiter, weil diese Personen in einer strafbaren Handlung geziehen werden, die über, mit über fünf Jahren Strafe bedroht ist. Ja, die ja so auch laut dem Veranstalter, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, nicht stattgefunden haben ja, soll. Äh, ich kann dazu nichts sagen, also in meiner Gegenwart hat nichts stattgefunden, überhaupt nichts, weil wir nicht einmal, nicht einmal die Parolen mitgerufen haben, weil das also zu leise ist und das aus rein realistischen Gründen dort vor Ort eigentlich vollkommen sinnlos gewesen ist, es ist nicht einmal ein lautes Wort gekommen, geschweige denn irgendwelche strafbewährten Parolen. Ja, das ist ja so, jetzt mache ich immer wieder die Erfahrung äh, bei diesen Demos. Oh, der Küssel ist da und natürlich Presseservice Wien schieße ich auch immer auf dich ein, ah, bloß wenn du da bist, ist das gleich alles ganz böse. Ich sage dann immer, Mensch, Moment, äh, jemand ist äh, verurteilt worden, hat einmal einen Plätzchen gemacht, sitzt seine Strafe ab und dann ist er aber, aber mal in Ruhe, oder? Was sagt das entgegen? du solchen Menschen? Naja, ich, ich sehe das einmal, abgesehen davon, dass diese Verurteilung, wer den Prozess verfolgt hat, das letzte Mal sowieso, völlig hanebüchen aber darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten, ist es tatsächlich so, ich habe meine Strafe bis zum letzten Tag ausgemacht und mir wäre also noch nicht bekannt, dass also auch der, der Tatbestand, dass irgendjemand irgendwann einmal eine, eine gerichtliche Strafe gehabt hätte, ihn von sämtlichen Bürgerrechten ausschließen würde und mehr und, uh, und mehr reklamiere ich nicht für mich, mehr reklamieren auch Bekannte von mir nicht für sich uh, an den normalen uh, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen teilzunehmen und wenn wir, wenn wir mit diesen Maßnahmen, die derzeit widerrechtlich äh, von der Moral und von der Ethik brauchen wir gar nicht zu sprechen, getroffen werden, dann muss man sich dagegen wehren und zwar mit allen, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Das sehe ich auch so, ja. Na, leider sind ja manche so verblendet und äh, glauben dann, äh, das geht ewig so weiter, mir wurde dann auch äh, also gesagt, Menschen wie du, ich würde da zwar jetzt nicht zig heil rufen, aber ich würde es privat auf Ausländerjagd gehen und lauter so blöd naja, ich bin in meinem Leben eigentlich noch nie wegen einer, wegen einer, einer Körperverletzung oder einer, einer Gewaltaktion verurteilt worden. Also, ich bin, bin rein eben wegen politischen Aussagen nur verurteilt worden, habe deswegen auch meine 16 Jahre insgesamt mittlerweile im Gefängnis verbringen dürfen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, weil es wäre also völlig schwachsinnig zu glauben, dass man jetzt irgendwo hingeht, plötzlich mal in der Lage ist, bei den anderen Menschen irgendetwas zu bewirken, außer das, wegen dem alle gesagt haben, dass sie da seien. Und das passiert ja auch. Ja, lieber Gottfried, dann, äh, lass dir dies alles nicht nehmen, du wirkst ja ausgeglichen, das finde ich sehr, sehr gut. Also man merkt, äh, dass das schon alles an dir abprallt auch, aber wenn man natürlich so öffentlich diffamiert wird, so wie jetzt im Fall Baden, willst du der juristisch jetzt auch vorgehen? Also ich, werde, ich behaupte, und das, das sage ich auch in der Öffentlichkeit, dass sowohl der ORF, als auch der Standard, als auch die Ab auf die bezogen waren, weil sie das Verbrechen der Verleumdung begehen, ein Verbrechermedium sind. Und ich gebe diesen drei Medien jetzt die Möglichkeit, mich zu klagen deswegen, weil ich sie als Verbrecher bezeichne und bin dann gern bereit, den Wahrheitsbeweis anzutreten. Aber das liegt jetzt an diesen Medien. Sollten sie dagegen nichts nicht vorgehen, dagegen nichts machen, ist stets jedem frei, aufgrund meiner Zitate, diese Medien als Verbrechermedien zu bezeichnen. In diesem Sinne nieder mit der Lückenpresse. Ebenfalls, nicht nur mit der Lückenpresse, ja. Das ist ja das Gefährlichste. Die Halbwahrheit ist die gefährlichste Lüge.